Ich bin Lisa von Lilo Näht und heute nähen wir zusammen Mottis Chino Hose. Viel Spaß! Ich habe hier noch eine Paspel eingearbeitet in den Tascheneingriff, damit die Naht stabilisiert wird. Das ist so in dem Schnittmuster allerdings nicht vorgesehen. Ihr könnt es natürlich auch ganz ohne die Paspel arbeiten. Wer möchte, kann hier auf Fake-Eingriff der Tasche noch ein paar Knöpfe annähen. Da werde ich euch später auch ein paar Bilder noch im Abspann einblenden. Und jetzt geht's los und wir schneiden das Schnittmuster zu. Die Chino-Hose auf deinen Stoff Achte dabei darauf, dass du deinen Schnittmuster im Fadenlauf auflegen musst. Dieser ist auf deinem Schnittmuster auch aufgezeichnet. Dadurch, dass mein Stoff ein Jeansstoff ist und ohne Muster kann ich meine Vorder- und meine Hinterhose wie abgebildet auflegen. Bei der Vorderhose habe ich die Stelle für den Eingriff nach hinten weggeklappt, da ich ja eine Tasche einarbeiten möchte. Für die hinteren Taschenklappen brauche ich jeweils vier Stück. Für den vorderen Taschenbeutel brauche ich zweimal die volle Version und zweimal die Version mit dem umgeknickten Eingriff. Diese Markierung und diese Markierung ist hinterher für die Taschenklappe. Die werden wir jetzt durchschlagen mit Nadel und Faden. Genauso wie hier die Spitze vom Abnäher markiert wird. Den Abnäher werden wir danach mit Schneiderkreide markieren. Auf dem Schnittmuster sind hier Markierungen für die Faltenlegung. Diese werden eingeknipst im Stoff, damit man sie schnell nachher wieder schnitt. Das Durchschlagen zeige ich euch jetzt. Ich nehme mir dazu Nadel und Faden und steche hier durch. Schneide den Faden ab. Dasselbe. Um Abnäher und der dritten Markierung. Und jetzt kann ich mir hier die Markierungen mit Schneiderkreide markieren. Der Mehl wird jetzt noch eingezeichnet, das erleichtert nachher das Zusammenleben. Da ich die Markierfäden noch nicht ziehen möchte, klappe ich das jetzt um und schneide sie mir in der Mitte durch. So habe ich auf beiden Stoffen immer noch die Markierfäden drin und kann weiterarbeiten. Um den Abnäher schnell und sauber zu arbeiten, Mähe ich mir den erst zusammen. Dazu steche ich erstmal in die Spitze und gehe dann mit dem Matratzenstich. die Naht nach oben. Wenn ich das hinterziehe, zieht sich das schön zusammen und die Kreide, Striche kommen genau aufeinander zum Liegen. Das Ganze wiederhole ich jetzt auf der anderen Hinterhose. Der Abnäher wird vom Bund zur Spitze hierhin genäht mit einem Geradstich. Ich nehme dafür einen Abstand von 3,5. Man endet nicht direkt in der Spitze, sondern näht darüber hinaus. So wird der Abnäher dann hinterher schön von außen. Dasselbe von der anderen Seite. Der Reifaden kann nun entfernt werden. Anschließend wird die, der Abnäher in die hintere Mitte gebügelt. Die Taschenklappen werden mit einer Wendeöffnung in der oberen Naht zusammengenäht, bei mir mit einer Nahtzugabe von einem cm. Nahtzugaben werden hier an der Ecke schräg abgeschnitten, genauso an dieser Ecke und an der Rundung eingeschnitten bis knapp zur Naht. Das Ganze kann man auch mit einer Zickzackschere machen. Jetzt wird das Ganze gewendet und gebügelt. einem Falzbeil kann man hier nun auch die Ecken schön ausformen. der zweiten Taschenklappe genauso verfahren. Zur Verstärkung des Tascheneingriffs nähe ich eine Paspel ein. Damit die Paspelnaht von außen nicht gesehen wird, werde ich nun genau auf der ersten Naht eine zweite setzen. So sieht dann die fertige Paspel aus. Mit der zweiten Seite verfahren wir genauso. Zur Sicherung der Paspel wird diese von außen abgesteppt. Nächstes werden die Taschenbeutel an der äußeren Rundung zusammengenäht. mit dem anderen Taschenbeutel genauso und kettelt im Anschluss die äußeren Kante ab. Die Vorderhose wird rechts auf rechts zusammengesteckt und der Fake-Eingriff wird nun Hoseneingriff wird nun zusammengenäht. Sich der Stoff nicht auflöst, werde ich diesen mit einem Zickzackstich rundherum versäubern. Die Hose wird nun aufgeklappt. Der Fake-Eingriff zu einer Seite gebügelt und danach geht's weiter. Der Fake-Hoseneingriff wird nun von der linken Seite an der Nahtzugabe abgesteppt. An der rechten Seite wird nun parallel zu der ersten Linie eine zweite Linie genäht. wir optisch einen Fake-Eingriff bekommen, werden wir hier noch eine weitere Naht hinsetzen. Dazu klappen wir uns die Hose nach innen weg oder nach hinten weg und werden nur hier nähen, ohne die andere Hosenseite mitzufassen. Jetzt kommt das Faltenlegen. Wir haben hier 1, 2, 3, 4 Knipse. Immer zwei Knipse davon müssen aufeinandertreffen. Der Knips kommt auf den Knips und der Knips auf den zweiten. Das Ganze wird oben in der Nahtzuglaube festgenäht. Auf dieser Seite genau dasselbe. Die beiden Knipse zusammen. Und die beiden Knipse zusammen. Das ganze oben in der Nahtzugabe wieder festnehmen. Bei Weiterverarbeitung wird die Tasche nun oben und an der Seite in der Nahtzugabe festgenäht. Die Taschenklappen ringsherum ab. Wir nehmen uns jetzt eine Hinterhose oder einen Teil der Hinterhose, haben hier noch unsere Markierungen und an diese wird nun die Tasche gepinnt. Anschluss wird die Tasche von hier hier rüber bis hier festgenäht. Wir mit der zweiten Hinterhose genauso. Stecke die Hinterhose rechts auf rechts zusammen und schließe die hintere Mitte. Kettel anschließend die Naht ab. Stecke die Hose rechts auf rechts zusammen, schließe als erstes die Seitennähte, danach die, innere, die Innenbeinnaht und kettel anschließend alle Nähte ab. Persönliche Samenzugabe nach innen umklappen und gut bügeln. Bei mir ist es einmal 1 ein cm und dann insgesamt nochmal bei 8 cm hoch, damit ein Umschlag von 4 cm Breite entsteht. Nun wird der Samen knappkantig abgesteppt. Für solche schwierigen Stellen, wo mehrere Lagen aufeinander kommen, kann man eine sogenannte Hebamme benutzen. Die schaut so aus. Die wird hinter hinten hingelegt und erleichtert das Übernähen der Kante. Seite wiederholen. Sollte das Hosenbein nicht über den Freiarm gezogen werden können, nutzt man den Nähfuß als Freiarm. Sprich, man legt den, die Hose so unter den Nähfuß, dass man von innen das Ganze absteppt. Für den Bund, den wir uns selber herstellen müssen, Messen wir hier oben an der Hose einmal rundherum ab. Einmal Vorderhose und einmal die Hinterhose. Ich komme bei mir auf 69 cm und nehme insgesamt 3 cm Nahzugabel. Anderthalb auf jeder Seite. Ich habe mir jetzt einen Stoffstreifen von 72 cm abgeschnitten. Das hier ist mein Stoffstreifen, den ich jetzt dann rechts auf rechts aufeinander lege und dann mit 1,5 cm A-Zugabe zusammennähe. Und von der Höhe her sind es 8 cm. Mein Fadenlauf geht von hier nach dort. Ich habe deswegen 8 cm gewählt, weil mein Gummiband zweieinhalb cm breit ist. Ich brauche insgesamt 5 cm, um das Gummiband komplett umschließen zu können. Und auf jeder Seite sind es anderthalb Zentimeter die als Nahtzugabe für Direkt hier an dem Bund zum dran nähen sind und auf der Seite werde ich jetzt mit anderthalb Zentimeter Nahtzugabe das zusammennähen, anschließend die Naht bügeln, die Nahtzugaben auseinanderbügeln, den Bund nach innen falten und dann an die Hose annähen. Es muss natürlich auch noch der Gummiband eingezogen werden. Aus diesem Grund werde ich eine kleine, Wendeöffnung noch, eine kleine Öffnung noch lassen, um das Gummiband einziehen zu können. Zunächst wird das Bündchen geviertelt und mit Stecknadeln markiert. Hier ist die Naht. Ich habe hier noch abgekettelt, damit es hinterher sauber und ordentlich ist. Die erste Nadel stecke ich mir hier rein, dann lege ich die Nadel auf die Naht drauf, streiche das zu den Seiten glatt und an den Seiten in der Falz kommt jeweils noch eine Nadel hin. Dasselbe mache ich jetzt auch mit dem Button mit der Hose. Ich lege die Seitennähte aufeinander und markiere mir somit dann vorne die vordere Mitte. Ich dann die Nadel auf die hintere Mitte. Und hier habe ich dann die eine Seitennaht, wo dann eine der Nadeln drauf kommt. Seite genau dasselbe dort, wo die Falte ist. Nehme ich wieder meinen Bund, packe die schöne Seite nach außen und lege nun die hintere Naht, äh, die Naht auf die hintere Mitte von innen. stecke alles rundherum fest. Und Jetzt wird alles wieder rundherum festgesteppt. Bei mir ist leider die Nahtzugabe nicht überall gleich, deswegen habe ich hier äh, Unterschiede in meinem Stoff. Das werde ich aber im nächsten Schritt dann noch begradigen, damit es dann hinterher auch schön ordentlich und sauber verarbeitet ist. Bei eurem Zuschnitt müsst ihr einfach darauf achten, dass hier eine gleichmäßige Nahtzugabe einzeichnet. Schritt werde ich jetzt diese Kante abketteln. Ich habe die innere Kante auch abgekettelt, das umgebügelt und dann hier festgesteckt. Und jetzt wird das Ganze knappkantig abgesteppt. nicht hier eine Öffnung zu lassen, damit ihr später das Gummiband einziehen könnt. Jetzt fehlt nur noch das Gummiband. Ich habe jetzt erst einmal ein Gummiband in 55 cm Länge abgeschnitten. Das muss ich äh, an meinem Sohn dann erst noch anpassen, sobald er die Hose das erste Mal anhatte. Äh, Intelligenterweise macht ihr das vorher, damit ihr das Ganze nicht nochmal auftrennen müsst. Es gibt solche Einziehhilfen für Gummibänder. Da wird das Gummiband hier eingefädelt. Und kann nun hier durch den Bund durchgeschoben werden. Ich sehe gerade, das ist eine falsche Größe. Daher nehme ich jetzt den kleineren. Das Ganze könnt ihr natürlich auch ganz klassisch mit einer Sicherheitsnadel machen. darauf, dass ihr euch nicht das komplette Gummiband einzieht. Ich werde das jetzt hier mal ganz kurz sichern. Bevor mir das jetzt abhaut, werde ich das hier übereinander nähen mit einem Zickzackstich und danach den Rest einziehen. Dazu lege ich das so übereinander. Ich werde das jetzt 3 cm überlappen lassen, damit es dann nicht aufdröseln kann. Wenn das Gummiband eingezogen ist und miteinander verbunden wurde, kann man dann noch die letzte Nahtzugabe hinten zusammennähen. Eure Hose sind fertig genäht. Ihr werdet hier noch ein paar Detailbilder finden von der Hose. Ich habe hier unter anderem ein paar Knöpfe noch auf den Fake-Einsatz vom Eingriff draufgelegt, damit ihr seht, wie das auch mit Knöpfen noch ausschauen könnte. Außerdem seht ihr hinten die Taschenklappen. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und das Glöckchen noch betätigt. Dann bekommt ihr immer Informationen, sobald ein neues Video von mir hochgeladen worden ist. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal, eure Lisa. Tschüss!